Wie weit wird der Emil eigentlich gehen? So weit, wie er sehen kann. Aha. Sag mal, ist er nicht stark kurzsichtig? Ja, aber da geht es ja auch um geistige Weite, Hofer. Unendliche geistige Weite. Schau mal, Hofer. Schau, was ich da gefunden habe. Ein Bandel. Super. Ich bin echt stolz auf dich. Du weißt nicht, was das ist, oder? Es ist rot, es ist ein Bandl, ein Bandel. Das, mein Freund, ist die berühmte Rote Linie. Na echt? Wo hast du denn die gefunden? <lacht> Hinter der Parteizentrale von den Grünen im Restmüll. Also, dann hast du es ja sozusagen gerettet. Und wie funktioniert der jetzt genau? Siehst, da liegt es jetzt, die rote Linie. Da kann man jetzt drauf zugehen, aber man sollte sie auf keinen Fall überschreiten. Und wir beide haben den komplett gleichen Bewegungsradius. Funktioniert ja super, oder? Alles gut und schön, aber warum liegt sie gerade dort? Wie meinst du denn das? Na ja, ich sehe da noch genug Raum für meine Bewegungsfreiheit. Siehst, so kann ich mich super frei bewegen und bin trotzdem noch weit von der roten Linie entfernt. Aber hallo, so so geht das nicht. Alter, ich kann ja nicht mal mehr einen Schritt machen. Das ist aber nicht mein Problem. Ich glaube, aber nicht mein Problem. Alter, die rote Linie ist aber für uns beide da. Ja, ja, aber du kannst die wesentlich mehr bewegen als ich. Ja, ich weiß, was du meinst. Und? Ich hätte einen Alternativvorschlag für den, der dir sicher gefällt. Siehst, das eine gilt jetzt für mich und das andere gilt für dich. Hm. Was wird das jetzt? Koalitionsbruch oder was? Ja, aber ich habe gedacht, das ist meine rote Linie. Ja, aber das ist meine. Respektiere gefälligst meine Grenzen. Tja, vielleicht soll der andere die Grenzen ziehen. Der Anstand vielleicht oder die justiz toy toy toy, toy. toy, toy.